einen wunderschönen guten morgen hier aus dem winterwonder münsterland ja liebe leute es schneit im flachland bei uns im münsterland das ist so selten ich freue mich praktisch wie ein kleines kind ich habe mein fahrrad gepackt um eine tour zu unternehmen hier und ich bin gerade auf dem weg zum höchsten Punkt im Münsterland, zum Longinus-Turm, der immerhin auf 180 gut 180 Meter Höhe hier liegt. Da liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schnee als hier. Ich wohne ja auf 74 Meter, da war es schon ein bisschen dünner heute Morgen, die Schneedecke. Ich freue mich total. Ich denke mal, die weiße Pracht wird sich auch auf den Vormittag hier heute beschränken. Es wird schon so ein bisschen matschig auf der Straße, richtig gefroren, Eindruck macht das hier nicht. Ich bin mal gespannt, ob das mit meinem Fahrrad so klappt. Ein matschiger Schnee. Ich habe eine ganz normale Alltagsbereifung. Und die Bremsen, Felgenbremsen, das ist auch nicht optimal für Schneefahrten. Da wären Scheibenbremsen schon vernünftiger, aber die habe ich nur auf meinem Pedelec. Und mit dem Pedelec darf ich ja nicht auf Rad- und Valve-Wanderwegen fahren. Und darum lasse ich das in letzter Zeit auch. Und habe mir vorgenommen, das auch immer sein zu lassen, zumindest mit meinem S-Pedelec obwohl ich persönlich finde, mit Mountainbiken neben den Wanderwegen zu fahren ähm, und den Waldbauern da die Bäumchen kaputt zu fahren, finde ich deutlich schlimmer, aber naja, verboten ist verboten. Ja, hier am höchsten Punkt ist gerade vom Wonderland nicht ganz so viel zu sehen, den Schnee zwar, aber ähm, die Aussicht ist hier oben noch nicht so gut und ein bisschen, bisschen sehr diesig. Ich fahr mal ein bisschen weiter. So, jetzt wird's spannend. 7% Steigung sind das hier. Ohne Winterfahrradreifen. Wir schauen mal. Ja, die 7% sind dann doch ein bisschen zu viel. Nicht für meine Reifen. Aber für mich, ich bin irgendwie gar nicht in Vormordung muss man öfter Fahrrad fahren, ja. Und das ist jetzt hier wohl heute Morgen eine Radwanderung. Ja, liebe Leute, und das Bild war ja zu erwarten. Das wundert mich zumindest nicht, dass die Bremse hier jetzt, die Felgenbremse, den ganzen Schnee frisst und mich schön ausbremst. Dann bin ich mal gespannt, wie weit ich hier heute noch komme. Muss ich mal gucken, dass ich immer schön in so einer vorgefahrenen Autospur fahre. Ja, ist kein Winterfahrrad. Definitiv, da wäre ich mit dem Mountainbike mit Felgenbremsen besser dran, aber wie gesagt, habe ich nicht. Habe ich nur als speed und das gehört hier nicht hin. Der Ferienpark Baumberge. Das ist eine, eine Dauercampinganlage. Ja, auch in diesem Jahr 2021 wird Camping, glaube ich, erstmal ja kein Thema sein, jedenfalls nicht mit dem Rad und ähm, so Übernachtungscamping auf Campingplätzen auf der Zeltwiese. Ich glaube, das wird in diesem Jahr nichts. Wohl hätte ich bei dem Wetter auch mal Spaß dran, nur Zelten gehen, weil ähm, jetzt denkt man sich, oh Gott, Minustemperaturen, Schnee, eiskalt, ja gut. Was richtig kalt ist, wenn man mal ähm, zelten war in der freien Natur, wo auch sonst, was richtig kalt ist, ist Wind. Wind ist kalt und Feuchtigkeit. Also in der Nähe von Gewässern zelten und da ist Winter gar nicht das Schlimmste, sondern ähm, so Herbst oder Frühling, wenn morgens oder nachts die Feuchtigkeit vom Boden aufsteigt und das kriegt richtig in die Knochen, wie man so schön sagt. Also Schnee ist gar nicht das Problem. Ich bin jetzt knapp drei Stunden hier heute Morgen unterwegs, gut 21 Kilometer habe ich geschafft. Richtig flott kommt man nicht voran, aber es ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ich genieße das total, das macht mir richtig Spaß hier heute Morgen durch den Schnee zu fahren. Ich bin auch noch nicht ins Rutschen gekommen. Ich hoffe, das passiert auch nicht mehr. Ähm, langsam fängt es auch ein bisschen an zu tauen. Ja, der Bahnhof in Lutum, da endet oder je nachdem wie man es sieht, da fängt an die Radbahn Münsterland. Und dann fahre ich dann hier von ähm, Großfeld Lutum Richtung Rheine, aber nicht ganz bis Rheine. Sondern ich denke mal, bis, bis Horst mal. So. Ich bin gleich hier bei der Radbahn angekommen und ich habe mich gerade schon verleiten lassen, falsch zu fahren. Ich dachte mir, oh, da ist ein Tunnel, ein Bahntunnel und da oben ist die Radbahn. Nee, ist er aber nicht. Da ist die äh, intakte Bahntrasse, die aktive. Ich muss in die andere Richtung. Der erste Radfahrer, der mir heute begegnet. Ich dachte ich bin der Einzige, der bei Wetter hier unterwegs ist. So, hier bin ich jetzt aber richtig. Hier geht's auf die Radbahn. gerade ein Schild gesehen, darauf stand, Eichenprozessionsspinner, Allergiegefahr. Wenn das mal unsere größte Sorge momentan wäre, hier die Allergiegefahr von Eichenprozessionsspinnern. Das ist ja eh nur im Sommer ein Problem, jetzt sowieso nicht. Aber als ich das Schild gerade gesehen habe, dachte ich mir, ja du, das hast du schon wieder ganz verdrängt. Das ist im Sommer ja eigentlich auch ein, ein richtiges Problem, gerade wenn man im Wald unterwegs ist und Allergiker. Ich bin auch so ein bisschen allergisch veranlagt, dann kann das einem auch schon richtig Probleme machen. Ich merke gerade, dass ich auch schon lange nicht mehr hier geradelt bin. Ich hatte ganz vergessen, dass es hier direkt an der Strecke so einen kleinen Hofladen gibt hier. Jedenfalls so ein Schrank, wo Sachen verkauft werden. Oder verkauft wurden. Ich schaue mal, ob ich mein Mittagessen noch ein bisschen ergänzen kann hier. Ausverkauft. Ja, ist schade. Wenn ich das gerade gelesen habe, hat da sich wohl jemand die Kasse ähm, aufgebrochen und das Geld geklaut. Tja, schade, so läuft das nicht. Ne? Da kann man so schön was von haben für alle, dass man sich dann mal was kaufen kann, man vorbeiradeln, aber nein. Ich muss ja doch immer wieder ein paar Experten geben, die meinen, alles kaputt machen zu müssen und zu dürfen und, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich radel mal weiter. Wenn man hier im Sommer lang radelt, kann man gerade an den Wochenenden oft hier Steinmetz bei der Arbeit beobachten. die Hütte. Ja, am Bahnhof in Dafür kann man im Sommer übrigens immer am Wochenende super ähm, Torte essen. Das ist so eine Bürgerinitiative, die backen die selber. Und der äh, ein Stück Torte ist immer wunderbar hier im Sommer. Ich hoffe, das geht in diesem Jahr wieder. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier an dem alten Wartehäuschen hier an der Bahntrasse angekommen. Und ähm, dann mache ich mir jetzt lecker was zu essen. Das ist schön geschützt. Es ist immer ordentlich in Schuss gehalten, weihnachtlich dekoriert hier. Ich bin total begeistert. Echt super. mit Korabi und westfälischem Räuchern werde ich, ich freue mich, noch ein bisschen aufwärmen. Ich glaube, das geht schon. Das ist jetzt genau das Richtige. Was Warmes, was Deftiges, passend zum Wetter. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt gleich wieder zu Hause angekommen. Es wird so langsam Zeit, mich von euch zu verabschieden. Es freut mich, wenn euch die Tour gefallen hat. Wenn das so ist, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da für das winterliche Münsterland. Wenn ihr noch nicht habt, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Was mir noch interessieren würde, ich habe es bewusst unter diesen Film nur ganz dezent oder gar keine Musik drunter gelegt. Und ich finde, dann wirken die Filme noch ein bisschen anders, als wenn da die ganze Zeit Boom Boom Party unterwegs ist und es interessiert mich halt, wie gefällt euch das? Lieber mit Bum-Bum-Party oder so ein bisschen ruhiger, wie es in diesem Jahr halt halt ähm, angefangen habe. Ja, ich sage jedenfalls Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich gehe mir jetzt die Füße aufwärmen. Bis denn, euer Swobo.